Hallo, grüße euch, Paraguay Live, wie immer, ich bin der Pitt und liebe Grüße aus Paraguay. Heute, wie fast immer, bei schönem Wetter. Ich möchte mich zuerst fast wie immer ganz herzlich bei euch bedanken äh, für die vielen Fragen. Und ich habe also einige Fragen praktisch zusammengestellt, um euch die Fragen zu beantworten. Es geht im heutigen Video um die Rente und zwar, wann geht man in Rente? Viele von euch fragen das, viele von euch haben mich ja gefragt, Pit, ah, du bist ja schon 15 Jahre her, wovon lebst du? Ja, hast du eine Rente? Ah, und ich muss noch mal sechs Jahre warten, ich muss noch zehn Jahre warten, bis ich meine Rente erreicht habe und bekomme so und so viel. Und darüber reden wir, diskutieren wir heute mit euch, eben mit euch über die Rente. Okay? Also bleibt dran, falls ihr Interesse habt. Bis dann. Also, wie ihr wisst, wir sind schon 15 Jahre hier in Paraguay. Also, wir sind mit äh, 44 Jahren ja ausgewandert. Und ihr kennt sicherlich, jede von euch bekommt jedes Jahr, was den Renten <lacht> Darum geht es. Schaut euch den genau an. Schaut euch jetzt genau an. Nicht nur die großen Zahlen, die ihr seht. Auch das Kleingedrückte. Und was steht denn da? Seid ihr denn zufrieden? Also ich habe mich nie auf den Vaterstadt verlassen, sondern selber investiert, Investitionen getätigt und tätige bis heute. Viele von euch sicherlich verlassen sich zu sehr, meiner Ansicht nach, auf die Rente. Warum? Leute, wir leben nicht ewig, nicht ewig. Weder du, noch du, noch du dahinter, noch ich, noch viele andere. Die werden keine Ewigkeit leben. Also, man sollte sich die Frage stellen, bekomme ich überhaupt die Rente? Vorausgesetzt, ich erreiche. Wenn man nämlich das Alter nicht bekommt, und nicht erlebt, dann hat sich die ganze Sache so oder so mal erledigt. Und viele von euch vergessen sicherlich die Kleinigkeit. Darüber hinaus wisst man noch gar nicht mal, was das Geld in 5, in 10, in 15 oder in 20 Jahren wird sein wird. Die Inflation und die heutige Verhältnisse, also ich weiß es nicht. Deshalb, wie gesagt, ich habe mich nie, auch gemeinsam mit meiner Frau, nie auf die staatliche Rente verlassen, weil man ist man selber verlassen. Also meine Ansicht nach, man sollte das Leben auch genießen, das heißt früher auswandern. Falls ihr das nicht haben wollt, ja, sagt, ah Mensch, na, die Kinder, ah nein, die Rente habe ich noch nicht, äh, meine Tochter, äh, mein Sohn ist nicht damit einverstanden, okay, alles gut und schön, aber denkt an euch, denkt an euch, an euer Leben, nicht an die anderen immer. Das Leben ist nur eins, nur einmal lebt ihr. So sehe ich das zumindest. Ja, Also bitte immer überlegen und denken, was mache ich, was tue ich, was tue ich für mich, um glücklich zu sein. Also ich kann euch sagen oder sage ich euch, was wir gemacht haben. Ich habe nicht auf die Rente gewartet. Nein, nein, nein, nein, nein. Wir sind vorher ausgewandert und zwar mit 44 Jahren. Ja, genau so ist es. Und was machen wir? Wir leben. Wir genießen das Leben. Ja, seht ihr, das Leben ist zu so schön, um wahr zu sein. Aber es ist so. Deshalb, Leute, überlegt doch ganz genau. Wir haben früher auch in Grundstücke investiert, in Grundstücke. Wir haben in Polen Grundstücke vor 20, 30 Jahren gekauft und die haben natürlich jetzt einen ganz anderen Wert. Warum tut ihr das auch nicht? Warum überlegt, ah, kriege ich die Rente, wann, wann? Leute, einfach handeln, handeln, ja, das heißt, kauft ihr doch die Grundstücke, die Baugrundstücke zum Beispiel. Ja, investiert das bisschen, sag ich mal, es geht um 10, 15, 20, 30.000 Euro. Das ist doch peanuts im Vergleich zu deutschen Preisen. Also macht das, tut das. Investiert das Geld, das Kleingeld letztendlich, was auf dem Konto liegt, und ihr kriegt vielleicht 1% davon, wenn überhaupt. Aufs Jahr gerechnet, investiert in Grundstück. Und ihr habt zwei Möglichkeiten. Wandert ihr aus, habt ihr schon das Grundstück, die Einwanderung wird dadurch erleichtert, juckt euch nicht, ob die Vorschriften, die Einwanderungsvorschriften sich ändern oder nicht. Ihr habt das Grundstück. Und schon die Investition da. Also im Prinzip auf Rat. Das Grundstück bleibt liegen, juckt keiner, man bezahlt ungefähr 20 Euro Steuer. Im Jahr wohl gemeint. Er schreibt nicht nach dem Essen, nichts, nichts, ich brauche nichts zu machen. Und in einem, zwei, drei, fünf oder zehn Jahren habt ich schon das Grundstück, was sicherlich im Wert gestiegen ist. 100 Prozent. Das würde ich an eurer Stelle machen. Aber wie gesagt, jeder muss selber wissen, wir haben es so getan. Gut, ich kann und will unsere Vorgehensweise letztendlich reindrängen. Tue ich ja nicht. Ich kann nur meine persönliche Meinung sagen dazu was ich tue und was ich getan habe, um mein Leben besser und sicherer auch für die Zukunft gestalten. Okay? So, ich hoffe, ich konnte euch etwas helfen <lacht> mit meine, ach, meinen Überlegungen, wie wir es gemacht haben. Das heißt also, ich mit meine Frau. Jeder von euch muss natürlich selber entscheiden, was tue ich. Was tue ich denn am besten? Die Entscheidung liegt bei euch. Ja, bei euch, nicht bei mir. Ich habe es getan. Ihr sicherlich noch nicht. Deshalb müsst ihr entscheiden. Bin ich auf jeden Fall gespannt auf eure Kommentare. Unten bitte die Kommentare. Einfach bitte an der Diskussion teilnehmen. Ja, das heißt also, was hält die von der Rente? Wann geht die in die Rente? Was habt ihr denn vor in der Zukunft? Das interessiert sicherlich sehr, sehr viele Leute, sehr, sehr viele potenzielle Einwanderer, weil wir einfach sehr, sehr viele Anfragen diesbezüglich hatten. Also einfach fleißig drunter schreiben, was hält ihr davon? Was hält ihr? Was ist eure Meinung dazu? Bitte unten schreiben und nicht vergessen, das Video teilen, teilen, Facebook, äh, Twitter, Instagram. Und bitte auch an andere denken, die sicherlich Interesse haben an Ein, der Einwanderung bzw. Auswanderung. Wie nannt's man? In diesem Sinne, also, Like's nach oben, bitte um die Kommentare und wir sehen uns im nächsten wieder. Mach's gut, bis dann. Ciao, ciao.